mit Schild. Mit mehreren Schildern. Okay. Jetzt sind wir uns gerade so regietechnisch unentschieden, ob wir das schon in die Redezeit mit einschließen sollten, aber das kriegen wir bestimmt schon hin. So, jetzt aber Herr Gansko. Ja, hallo allerseits. Thomas Gansko, Spitzenkandidat der Piraten Niedersachsen und auch Direktkandidat, ich glaube, der Dritte oder Vierte, wenn ich das richtig gezählt habe, im schönen Linden, dort auch Bezirksrat und äh, somit schon politisch aktiv für 42.000 Menschen, die mich äh, auch wiedergewählt haben. Drei Worte zu den Piraten. Wir gründen 2006 in Schweden sind wir eine nicht nur pan Partei, sondern eine internationale Partei. Man findet uns auch in Australien oder in Japan. In Tschechien sind wir beispielsweise sehr erfolgreich. Dort sind wir in der Regierung, stellen den Außenminister oder auch den Oberbürgermeister von Prag. Aber das alles soll nicht wichtig sein dafür, was wir denn tatsächlich im Landtag machen wollen. Was fehlt uns und was hat bisher noch niemand angesprochen, das ist die Transparenz in der politischen Entscheidungsfindung. Wenn sich eine Ministerpräsidentenkonferenz hinstellt und sagt, Ach, die Corona-Entscheidung, die wir gerade getroffen haben, die haben wir aus dem Bauch heraus getroffen. Und gleichzeitig werden Berichte bekannt über Masken-Deals. Dann muss ich mich nicht wundern, wenn tatsächlich Widerstand entsteht. Von daher, wir müssen wissen, was tatsächlich zur Entscheidung führt. Wir sind das letzte Bundesland neben Bayern, was keine eigene Transparenzgesetzgebung hat. Das muss sich ändern. Fahrscheinfreier ÖPNV. Oh, jetzt muss ich mich dran halten. Das 9-Euro-Ticket hat gezeigt, Mobilität wird genutzt, wenn sie tatsächlich bezahlbar ist. Von daher wollen wir einen steuerfinanzierten ÖPNV. Schon jetzt sind 60 Prozent steuerfinanziert, 10 Prozent geht drauf für die Verteilung von Fahrscheinen. Das heißt, die letzte Drittel, das ist noch das, was zu finanzieren wäre, das ist machbar. Und jetzt weise ich euch nur noch darauf hin, ohne weiter darauf einzugehen, wenn ihr mehr wissen wollt, dort hinten bei Bratwurstflöchse, da haben wir unseren Stand, da könnt ihr gleich alle hinkommen, euch noch weiterhin informieren, mit mir sprechen und tolle Sticker mitnehmen. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Thomas Gans.